Los geht's. Unser erstes Spiel nach der Sommerpause. Was spielen oh, wir denn? Eine Flaschensause. <lacht> Die gute alte Flaschensause spielen wir jetzt. <lacht> ja. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben großartige Sachen vorbereitet. Ja. Wir haben eine Flasche. John Pütz würde sich äh, freuen, wenn er noch leben würde. Für alle, die, die ihn nicht kennen, was hat er gemacht? Äh, Pornos gedreht hat er. John Pütz hatte natürlich eine grandiose Wissenssendung, wo er ständig irgendwelche Sachen vorbereitet hat, so wie du hier immer und wir beide immer irgendwas vorbereiten. Ne? Das ist der Alles. Schrein übrigens heute. Was, in die, in der Schrein. Was, der, der, was ist in diesem Schrein drin? Äh, der heilige Gral der Wissensfragen. Der Gral ist, das Gefäß des Wissens ist immer halb leer. Wir füllen es heute mit Fragen von uns beiden. Ähm, drehen mit der Flasche. Und auf den die Flasche zeigt, der muss eine, ähm, ich weiß es nicht, wir kennen die Fragen nicht, äh, eventuell unangenehme Frage beantworten. Uh. Das ist so, dass Hast er, du unangenehme gemacht, du Schweinebacke? Vielleicht. Ich habe Fragen in diesen Topf getan. Ich er hat Fragen drauf. in diesen Topf getan. Und ähm, vielleicht habe ich Glück und er wird alle beantworten müssen. vielleicht musst du auch alle deine eigenen beantworten. Ich habe ja nur nette Fragen. Wollen wir äh, Schnick, auch. Schnack, Schnuck machen, wer die Flasche drehen darf? Als ja, ]zess? okay. Schnick, Schnack, Kaching. Ha! Loser, ich drehe die Flasche. Auf wen die Flasche zeigt, ich habe ihn ein bisschen angespuckt. Äh, nee, ich glaube, es war die Flasche. Es war die Flasche? Ja, ich will dich. Ich wollte dich nicht denunzieren. Nein, Mann, nicht wir drin. sind gut drauf. Wir ey. sind on Fire, als wären wir frisch <lacht> aus der Sommerpause wieder da. Also, auf wen die Flasche zeigt, der muss eine Frage beantworten. Soll ich dir die vorlesen oder willst sie selbst vorlesen? Ich will die selbst lesen. Okay. Oh Gott, das ist deine. Das ist Tickle meine Traber Schrift. Schrift Alter. <lacht> Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf dem Weg geben? Oh, sehr, sehr ja. schöne Frage. Lieber Andi, mach alles so wie du es bis jetzt gemacht hast, denn es hat dich dahin geleitet, wo du jetzt sitzt. Bleib so. Ich geh davon aus, dass du darauf anspielst, dass du jetzt neben mir sitzt und dass das schön ist. Auch, ja. Ja. Auch? Auch. Was, was denn noch? Oh, es gibt viele gute Sachen in meinem Leben. Ja, das war aber nicht die Frage, ja, aber okay. äh, ich will natürlich auch von dir das wissen, Ne, ja? Nee, warum nicht? Nee, mach also, mal nee. Flaschen drehen. Haha. Du darfst die Flasche drehen. Äh, kam schon wieder Wasser raus. <lacht> nee, diesmal hast du gespuckt. <lacht> ja. Na, ah, nee, nee, nee. Was? Es war wirklich, es war wirklich, ah, ihr kennt es ja, einer muss halt immer bescheißen Kannst Ey, du es beschissen? Sag mal jetzt bitte ehrlich, sag mal bitte ehrlich, sei mal jetzt lieb. Fang mal an, lieb zu sein. Ich muss jetzt eine, eine Frage äh, machen. Der Bogel, der... So. Ja. Und? Zieht da seine eigene? Oh Nein, es ist eine krickel die kann ich wirklich nicht lesen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös wärst du bei der, warst du bei der ersten Folge von Lass mal reden? Hand aus Herz. Oder Hand aus Herz. Kannst du natürlich sagen, wenn es für mich gewesen wäre. Ach so, ich dachte, wir Hand aufs Herz antworten. Ja, Hand aufs Herz auch, natürlich. Okay, dann beantworte ich beide Fragen. Ja, cool, finde ich gut. Ich habe dir das nicht geglaubt, aber ich beantworte trotzdem zweimal. Also bei der ersten Folge von Hand aufs Herz war ich ähm, sehr nervös. Wie bei jedem ersten Drehtag ist man eigentlich immer sehr nervös. Man kennt seine Kollegen irgendwie nicht und ich glaube, meine allererste Szene von Hand aufs Herz war auch gleich... Eine Liebesszene ist Szene, wo du ähm, Menschen sagen musst, die du eigentlich nicht kennst, dass du sie liebst. Quasi wie bei Ich liebe dich. Oh, krass. Und beschreib noch ein bisschen mit einem anderen Adjektiv, außer nervös, wie du dich gefühlt hast. Also das würde ich äh, auf die Folge von Lass mal reden beziehen. Ja. Ähm, bei der ersten Folge von Lass mal reden war ich neben nervös ein bisschen dauergeil. <lacht> Und man würde sagen, An Hashtag... Angesteift. Auf wen die magische Flasche zeigt, das muss man übrigens immer sagen, so. muss eine Frage beantworten. Ist das, ist das richtiges Deutsch? Ja. <lacht> Und es ist... Deine Schrift! Meine Schrift! Oh Gott. Okay, oh, das finde ich, hätte ich dich gerne gefragt. Egal. Ähm, was würdest du gerne mal ausprobieren, traust dich aber nicht? <lacht> Na dann? Das würde, ich, das würde ich unheimlich gerne von dir wissen. Ja, wirklich? Ja. Ich würde wirklich gerne mal ausprobieren, ähm, wie es ist, wenn man den ganzen Tag scheiße zu anderen Menschen ist. So wirklich, dass einem scheißegal ist, ja, was die das, Leute über ja, dich denken. Das würde ich auch gerne so, wissen, wie das ist. Stell dir mal vor, einen Tag, du sitzt in der Bahn und da sitzt eine alte Oma und du gehst zu dir hin und sagst, kannst du mal bitte aufstehen? Ja. Entschuldigung, ich habe einen anstrengenden Tag. Und dann, dann siehst du eine, eine junge, attraktive Frau und gehst hin, hey, du, ey, nicht lange rumreden, wie sieht's aus, zeigst mir deine Brüste? <lacht> du kannst auch zum Mann gehen und sagen, zeigst mir deine Brüste ja. oder so. So einmal, aber das traue ich mich nicht und eigentlich ist es ja auch nicht gut für die Welt, ja. aber einmal wissen, wie das ist, Andi zu sein. <lacht> Du! Auf, auf den die Flasche teigt, der muss die nächste Frage beantworten. Flasche, Flasche, dreh dich. Nee, Leute, ey. <lacht> Wer von uns beiden sieht in 30 Jahren besser aus? Wovon? Warum? Warum? <lacht> Wovon? Wovon? Wovon <lacht> sieht jeder besser <lacht> Wovon? Ich glaube, du siehst in 30 Jahren besser aus, oh. weil du warst halt als Jugendlicher und jetzt als junger Erwachsener unfassbar hässlich. Das kann sich nur nach oben hin entwickeln und ja. bei mir ist, ist halt, ich bin jetzt sehr, sehr schön. Ja, du bist jetzt in deinem Prime. Oder? Jetzt in meinem Prime, also es geht, ich sehe doch die letzten Monate schon, es geht bergab bei mir. Also die Antwort ist, du siehst in den letzten, du wirst in 30 Jahren definitiv besser aussehen als ich. Ja, ja. schön. So, Freunde der guten Unterhaltung, jetzt habt ihr uns wieder ein bisschen kennengelernt. Mich natürlich mehr als ihn, weil die Flasche scheiße ist. Ich glaube, die Flasche liebt dich. Deswegen hat sie ihm auf dich gezeigt. Oder die Flasche zeigt immer auf andere Flaschen. Na dann, nehmen wir uns doch beide im Zimmer und du kannst die Leute verabschieden. Denkt dran, abonnieren. Hat euch das Video gefallen und ihr habt Chris besser kennengelernt, als ihr es vielleicht sogar wolltet, dann abonniert doch den Kanal und liked unser Video. Unterstützt uns unterstützt uns auch auf Patreon, dann können wir immer tollere Sachen machen hier auf dem Kanal. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Es gibt auch tolles Bonusmaterial etc. Vielleicht auch eine Frage extra oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald.